Gibt es Lebewesen, die der Emil als nicht gleichwertig betrachtet? Jo, ja, Fisch hat er zum Fressen gern. Hofer, ist dir schon einmal aufgefallen, dass es bei uns in letzter Zeit verdammt viel Leid gibt mit einem gänzlich anderen kulturellen Hintergrund? Ja, ja, es ist total wütend. Die trifft man letzter Zeit überall und immer öfter. Ja, und andauernd musst du Rücksicht nehmen, was du sagst, weil sonst bist du gleich einmal ein intoleranter, ewig Hast Heißt, wenn die sie wenigstens ein bisschen integrieren würden, das würde alles viel leichter oder einfacher machen. Du meinst nicht unbedingt bei offenem Fenster kochen? Zum Beispiel, weil das stinkt ja wirklich erbärmlich. Aber ich würde es ja schon als guten Anfang sehen, wenn man sie wenigstens in derselben Sprache unterhalten könnte. Du suchst auch was zum Baugen! Bitte? Ja, obst du auch was zum Baugen suchst? Tut mir leid, ich habe nichts verstanden. Aber ich stelle nicht sonst da sitzen! Äh, wenn Sie meinen, warum ich hier bin, ich suche einen Halbtagsjob, der meiner Work-Life-Balance entgegenkommt. Ach so, aha, bist du original Original-Association, muss er wählen, Bazin! Oder geh mal grüner! Äh, Work-Life-Balance ist für die innere Ausgeglichenheit ein extrem wichtiger Faktor. Dadurch baut sich die Energie an den richtigen Stellen des Lebens auf. ich keine was du da sagst. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und Österreichisch noch einmal ans Drauf. Ja, aber ich finde diese Essensgewohnheiten, die, die haben auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, aber das zeigt nicht immer so ein Stinken Machst du ist gut zum Rendeln? Nein, danke, ich bin Veganer. Ach so? Dann machst du Braut? Danke, ich esse nur zu bestimmten Zeiten. Das Körperfett muss im Zaun gehalten werden. Sag <lacht> mal fest und laut oder? Aber weißt du, was für mich das Schlimmste ist? Die trinken nichts. Gar nichts. Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Weil wenn man sich die Wölze so anschaut, dann muss man zwangsläufig schwer zu trinken beginnen. Magst du den Gang? Nein, danke, sehr lieb, aber ich trinke keinen Alkohol. Nur hin und wieder einen koffeinfreien Kaffee, wenn es gerade passt. Nur Na, Na, servus. Na, servus. aber recht hot da. Ja, bist du der Ola, bist du Mensch. Bist du der Ola, bist du der Arschloch. So ist es. Aber entschuldige, Veganer sind einfach arg. Woher weißt du, wenn einer veganer ist? Keine Ahnung, riecht man das? Er sagt es da. <lacht> <lacht> ja, wenn nur nicht der Arbeitskräftemangel wäre, speziell in der Pflege. Ja, aber du, das kann man lösen wie früher. Durch Fachkräfte aus dem Ausland. Toi, toi, toi.